Hallo, Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wer das erste Mal auf meinem Kanal Tupac VR sein sollte, ich bin Sebastian und auf meinem Kanal gibt es ja fast alles rund ums Thema VR. Und äh, ja, heute gibt es ein Hardware-Video, es gibt aber auch Gameplay, äh, Livestreams, ich habe eine News-Sendung und äh, ja. Blende ich oben mal in die Infobox auch die News-Sendung. Schaut mal rein, vielleicht gefällt euch das. Und äh, ja, wenn euch das Ganze hier gefallen sollte, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Also einmal auf den Abo-Button drücken, wäre echt nice von euch. Und wenn ihr euch das Video am Ende gefallen sollte, auch nochmal ein Like da lassen. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ja Leute, Quest 2 Soundkit von Modicap. Und äh, ja, ich gehe heute nochmal ein bisschen ins Detail. Ich habe das äh, Teil schon mal gezeigt in meiner News-Sendung, aber heute zeige ich euch das Ganze nochmal, ich habe auch ein Montagevideo gemacht, dann erkläre ich wie das Ganze montiert wird, das ist super easy. Und äh, ja, das Ganze beginnen wir aber erst nach meinem Trailer. Ja Leute, das Quest 2 Soundkit ist endlich da, ich habe es montiert und äh, ja, wer sich jetzt wundert, dass da jemand steht, das ist der Ben, das ist unser ja, Maskottchen, würde ich sagen. Und der muss immer dabei sein bei den Videos. hat dann immer mal hier rum, außer bei Gameplays, da habe ich den nicht hier. <lacht> Ansonsten darf der hier gerne überall sein. Und äh, ja, wenn ihr den Ben mögt, einfach mal auf Like und einen Kommentar da lassen. Wird er sich auch mit Sicherheit freuen. Der Ben hat sogar schon mal Spenden bekommen. Also er hat schon mal, ich glaube, 5 Euro Spende bekommen und dafür hat er dann auch äh, was Leckeres bekommen. Ja, zum Quest 2 Soundkit. Also ich muss erstmal sagen, ich bin echt begeistert. Das ist mit das beste Soundkit, was ich bisher hatte. Nicht vom Sound her. Die, da sind die alle perfekt, weil ähm, ja immer der gleiche Sennheiser-Kopfhörer, der HD25 war, das verbaut ist. Und äh, ja, der ist immer gleich gut vom Sound. Äh, aber von der Montage her war es bisher das Einfachste, was ich bisher erlebt habe. Also man braucht kein Werkzeug, man äh, klickt das einfach ein und äh, verlegt das Kabel und fertig. Ähm, ja, gibt es auch am Ende des Videos nochmal äh, extra so ein kleines Tutorial Video von der Montage. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und äh, ja, ich zeige euch das jetzt Ganze mal kurz in der Nahaufnahme. Und äh, ja, das ist die Halterung, die wird einfach nur hier unten eingehakt, das kann man auch ganz leicht Aushaken, so seht ihr, ich habe das hier unten unten festgehalten und dann einfach hier so ein bisschen gebogen und schon hat man die Halterung hier ab. Ah. <lacht> ja, Vorführeffekt. Also hier haben wir es ab, ne? ich könnte das jetzt abnehmen. Hier unten ist noch so eine ganz kleine Nase und die muss wirklich da dran hängen, sonst äh, hängt der auch nicht fest und äh, ja, das wäre blöd. Also den muss man wirklich in die Nase dann wieder ein, einklicken. Und ja, ich kann das Ganze bequem nach vorne und hinten schieben, also perfekt für, für jeden Kopf anpassen das Ganze und äh, ja, ich bin wirklich hier in der Endposition, hier haben wir diesen, diesen Halbkreis und äh, der liegt wirklich bis Anschlag an, bis äh, man nicht mehr weiter kann und das ist für mich die perfekte, ja, Position für meine Ohren, aber ja, das muss halt jeder für sich selber anpassen und äh, kann das, das kann man echt während des Spielens super einfach äh, positionieren und äh, ja, hier hat man noch die Möglichkeit das Ganze hoch oder runter zu schieben. Ne? Hier haben wir zwei Schrauben, da können wir das Ganze, die Verstellung lockerer oder fester ziehen. Ich kann es auch so festziehen, dass man gar nichts mehr verstellen kann. Ich habe es jetzt so locker, dass ich weiterhin die Möglichkeit habe, auch ohne Werkzeug das Ganze einzustellen. Ist perfekt. Und äh, wenn ihr das montiert, den Kabelsatz, das zeige ich aber nachher im, im Tutorial Video auch nochmal. Ähm, hier sind bei den Steckern Beschriftungen dran. Hier ist L und auf der anderen Seite ist er auf dem roten Stecker. Und diese Beschriftung muss immer nach außen zeigen, weil die, die äh, Stecker haben unterschiedliche Größen und äh, wenn ihr den falschrum aufsteckt, zerstört ihr die Buchse in dem Kopfhörer, weil der eine Pin halt dicker als der andere ist und äh, somit ja zerstört ihr euren, euren Kopfhörer und das wäre echt schade, dafür ist der echt zu teuer. Also denkt bitte dran, wenn ihr das Kabel aufsteckt, immer die Beschriftung nach außen zeigen und nie nach innen, weil äh, dann macht ihr was kaputt. Ja Leute, ich muss sagen zur, zum Komfort, also perfekt, also das liegt einfach, ja, locker auf auf dem Ohr und ich bin komplett weg von der Welt. Ich höre nur noch die VR-Welt und so muss es eigentlich sein. Also für mich ist das äh, ohne diese Kopfhörer oder ohne äh, nur mit dem Originalsound einfach kein Abtauchen in die VR-Welt. Also ich höre immer noch weiterhin meine Umgebung und äh, ja, Autos, wenn das Fenster auf ist. Und ja, das ist, das ist echt mega störend, zieht mich immer wieder raus aus der VR-Welt und muss nicht sein. Von daher ist diese Lösung die bessere meiner Meinung nach kostet 139 Euro und äh, komplett Set mit Halterung, mit Kopfhörer. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn ihr das für eine andere äh, VR-Brille schon habt, die Kopfhörer, dann könnt ihr euch nur hier äh, diese Halterung bestellen mit Kabelsatz, glaube ich. Und das ist dann 59 Euro und äh, so spart ihr nochmal diese Halterung hier. Ähm, passt aufs originale Strap, aufs Elite Strap und auf die Rift S, also das sind die gleichen Halterungen wie die Rift S und äh, ja, falls ihr dann auch eine Rift S zu Hause habt, könnt das auch benutzen. Dafür, das ist echt äh, gut und ja, also mir gefällt es bisher am besten, weil man braucht echt kein Werkzeug, kann das ganz schnell auf äh, ja, montieren das Ganze und äh, ja, kann sich dann am tollen Sound erfreuen. Ja Leute, was kann ich sonst noch sagen? Eigentlich ist schon alles gesagt, also 139 Euro sind nicht, ja, sind nicht wenig Geld, aber ihr habt hier echt Top-Sound. Ihr, äh, ihr werdet äh, den, den Sound von dem Originalkopfhörer nicht mehr missen, äh, weil, ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl und äh, man kann wirklich mal aufdrehen und wirklich den Sound auch genießen. Wer gerne Beat Saber zockt, äh, für den sind Sound ja mega wichtig und äh, ja, alleine irgendwelche Shooter-Games und äh, überhaupt, wie gesagt, für mich ist, wenn ich den Original-Sound habe, ich kann nicht abtauchen. Ich werde immer wieder rausgerissen, weil ich die Umwelt, die Umgebung mitbekomme und ja, gefällt mir einfach nicht, wenn ich in VR bin will ich abgeschottet sein. Es gibt Leute, die sagen, ich will auf keinen Fall abgeschottet sein. Ich will alles mitbekommen von außen. Gut, das ist wieder eine andere Sache. Das müssen die Leute halt äh, ja, selbst entscheiden, sage ich mal, was da die Vorlieben sind. Ja, also, meiner Meinung nach ist das ein Must-Have für die Rift S, Quest 1 und Quest 2. Muss man sich natürlich überlegen. Aber wenn man sich ein gutes Headset kauft für einen PC, sage ich mal, dann seid ihr auch locker über 100 Euro los. Es gibt natürlich günstigere, aber wenn ich ein bisschen was äh, ja, qualitativ hochwertiges haben will, und das ist Sennheiser und die Modicap Halterung, dann muss man natürlich ein bisschen äh, ja, mehr ausgeben. Bleibt leider nicht aus und äh, ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Also äh, ich kenne niemanden, also die Leute, die es gekauft haben, da hat niemand gesagt, das ist echt totaler Mist und mir gefällt das nicht, also ich habe nur Positives auf meine Videos äh, und äh, Reviews bekommen, äh, die Leute, die das gekauft haben und alle waren begeistert und ja. Wenn da Leute jetzt draußen sind, die jetzt das Video schauen und die sich auch schon das äh, ja, für irgendeine Brille gekauft haben, das Soundkit, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie, äh, ja, wie findet ihr das? Seid ihr zufrieden mit dem Teil oder sind da irgendwelche Wünsche offen geblieben? Das würde mich auf jeden Fall interessieren und den Bernd mit Sicherheit auch. Und äh, ja. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne äh, stellen unter die Kommentare oder im Flatingo Discord. Das ist ein Discord, den ich mit Chris Reality Hoshi82 zusammen gegründet habe. Und äh, ja, da könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Könnt ihr aber auch gerne unter die Kommentare stellen. Also äh, ich, ich bin immer relativ schnell beim Beantworten auch dabei. Und äh, ja, das erstmal dazu und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Tutorial für die Montage und danach ist dann auch Schluss mit dem Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, wenn ja, wie gesagt, Like raus, Abo-Button nicht vergessen, die äh, Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt und ich sage schon mal Tschüss, schönen Tag noch, bis dann, ciao. Willkommen zum Montagevideo vom Modicab Soundkit für die Quest 2. Was benötigen wir? Einmal den Kabelsatz und die zwei Kopfhörer. Die Kopfhörer sind einmal mit links beschriftet und er für rechts. Als erstes müssen wir diese Halterung öffnen. Wir halten hier einmal fest, hier unten an dem Punkt, wo der Daumen ist und hebeln hier einmal hoch. Schon ist diese, diese Halterung geöffnet. Das Ganze machen wir auf der linken Seite jetzt auch schon mal. Einmal festhalten, hier ein bisschen nach oben ziehen und schon ist die Halterung offen. So, jetzt montieren wir die rechte Seite. Wir gehen einmal mit dem Kopfhörer hier durch, innen. Und führen diese Halterung einmal hier lang. Und jetzt müssen wir einmal hier gegenhalten und die Halterung wieder hier einschnappen lassen. Und schon ist die Halterung für rechts befestigt. Das Ganze machen wir jetzt auf der linken Seite auch. Einmal hindurchführen. Wieder schließen. Und schon sind die beiden Kopfhörer montiert. Als nächstes montieren wir den Kabelsatz und das ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen zuerst den Klinkenstecker, stecken den in die Klinkenbuchse ein. Dann nehmen wir uns den roten Stecker, führen den einmal hier durch die Schlaufe. Gehen einmal hier runter durch. So Und jetzt ist ganz wichtig, wenn wir diesen Stecker aufstecken, dass das R, also die Beschriftung, immer nach außen zeigt und nie nach innen. Sonst können wir die Buchse von dem Kopfhörer zerstören. Also immer darauf achten, Beschriftung nach außen. Und jetzt stecken wir ihn auf, bis es einmal ein bisschen klickt. Und das Ganze machen wir auf der anderen Seite jetzt auch. Einmal mit dem Kabel hier durch. Und wieder L nach außen und in die Kopfhörerbuchse stecken. Und fertig ist die Montage vom Modicap Soundkit für die Quest 2. Viel Spaß damit!